Dieses Video wird ein etwas anderes Video werden. Das, was ich jetzt sage, ist genau an euch da draußen gerichtet, an die über 11.500 Leute, die gesagt haben, ja, ich drücke auf den Abonnier-Button und abonniere den Kerl, der da andauernd über Dinosaurier redet. Durch euch habe ich erst diese extreme Reichweite bekommen und deswegen ist es mir ganz wichtig, mit euch über folgendes Thema zu sprechen. Ich habe eine Partneranfrage bekommen. Ist ja an sich eine ganz coole Sache, darüber freut man sich in der Regel auch. Dennoch möchte ich mit euch darüber sprechen, beziehungsweise möchte ich mit euch in diesem Video hier ganz ehrlich und offen meinen Test zu dem Produkt machen. Ich werde das Produkt in diesem Video auspacken, werde euch zeigen, worum es sich handelt, werde das Ganze auch selber ausprobieren und dann mein Fazit dazu abgeben. Ganz wichtig ist mir hierbei, dass ihr bei eigenen Erfahrungen mir in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet. Auch wenn ihr bestimmte Bedenken habt, wo ihr sagt, ey Tobi, ah, passt da mal ein bisschen auf. Seid ganz ehrlich mit dem, schreibt mir alles in die Kommentare unten rein. Ihr könnt aber auch ganz ehrlich sein und sagen, finde ich geil, macht es, ist eine coole Sache. Deswegen seid gespannt, worum es geht und viel Spaß mit dem Video. das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. So und schon sehen wir jetzt hier die Verpackung meines neuen Partners, beziehungsweise ist das mein neuer Partner und ich würde sagen, wir schauen da jetzt einfach mal rein und öffnen diese Box hier, ganz klassisch mit einem Löffel schauen wir jetzt mal rein, was wir hier haben. Ich finde das immer sehr schön, wenn man einfach nur Papier für sowas benutzt. Eben so recycelbares Papier und da nicht so viel Plastik-Scheiß verschwendet. Und hier haben wir Plastik. Aber ziemlich geil. Habe ich nicht mit gerechnet, dass ihr mir noch einen, einen Shaker mit dazu schickt. Ist ja schon mal ziemlich, ziemlich cool auf jeden Fall. So, und hier haben wir dann wahrscheinlich das Probe-Päckchen. Einmal eine Holy-Karte <lacht> mit Anleitung wie man diesen Shake mixt, sehr cool, sehr cool. Hier haben wir dann auch mal so ein paar von den Eigenschaften genannt. 100% natürlicher Geschmack, no sugar, no, no bullshit, ist ein ziemlich aggressiver Werbespruch, finde ich aber sehr geil. Weniger als 4 Kalorien pro 100 Milliliter, das ist schon sehr wenig, das ist echt sau wenig. Natural Koffein, also natürlicher halt Koffeingehalt, das ist eben dann das, wo eben der Taurin dann hier wegfällt, deswegen ist das ganze Produkt auch vegan. Ich meine, Taurin kann man heutzutage auch chemisch herstellen, aber wir haben hier eben alles vegan, das bedeutet eben keine tierischen Produkte. Da kann man jetzt auch wieder anfangen, rumzunörgeln. nörgeln. Öh, dieses vegane Teug, mich stört sowas überhaupt gar nicht. Ich finde, es gibt einfach keinen Grund, vegane Produkte zu verurteilen. Vor allem nicht, wenn sie eben auch gut schmecken. Da haben sie mir jetzt also einiges mitgeschickt an verschiedenen Geschmacksrichtungen. Da haben wir einmal Pfirsich oder beziehungsweise zweimal Pfirsich. Blueberry-Coconut ist auf jeden Fall meins. Ich liebe Kokosnuss. Das probieren wir jetzt auf jeden Fall zuerst aus. So, wir haben jetzt mal geschaut, hier ein... <lacht> Ich finde es ja trotzdem cool. Ey, ganz ehrlich, ich, wie gesagt, ich bin nicht so der große Fan von, von Energy Drinks jetzt im Großen und Ganzen. Wenn das aber geil schmeckt. Ähm, und vor allem, wenn das dezent schmeckt. So, okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Ich erkläre erstmal, was ich davon erwarte. Was, also, ich trinke halt sehr gerne Kaffee. Energy Drinks aber eher weniger. Liegt daran, dass die meisten so süß sind. Und ich kann so Babschkram einfach nicht ab. Auch ohne Zucker, da ist dann halt Süßstoff drin, bis zum Abwinken. Schmeckt dann eben genauso süß. Und das mag ich nicht so. Wenn ein andy drink dezenter schmeckt, was ich bis jetzt, glaube ich, noch nie getrunken habe, ist das geil. Je dezenter, umso besser, finde ich persönlich. Das ist nur meine Meinung. Ja, alles cool. Deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass das hier einen eher dezenteren Geschmack hat. Einen schönen, fruchtigen Geschmack. Ähm, es ist drin Kokosnuss und noch irgendwas anderes. Ich meine äh, Raspberry, aber ich, Kokosnuss ist eben das A und O. Ich liebe Kokosnuss einfach. Ich habe jetzt natürlich auch kein Glas hier, weil ich... so, Ach... Das ist so ein Getränk, das dürft ihr auf gar keinen Fall warm trinken. Auf jeden Fall kalt trinken. Es steht nicht umsonst auf der Anleitung drauf, mit kaltem Wasser machen. Das muss warm getrunken werden. Ich glaube, äh, warm, was für ein Schwachsinn. Das muss kalt getrunken werden. Ich glaube, dass das Ganze warm wirklich zu süß schmeckt. Kalt ist auf jeden Fall schon sehr geil. Es schmeckt halt überhaupt nicht chemisch. Ich meine, das wäre jetzt auch krass, wenn damit beworben wird, ja, wir haben keine, äh, wir haben nur natürliche Zutaten. Dann schmeckt das Zeug voll nach Chemie. Das wäre halt wirklich ein Tritt in die Eier. Ich hätte gerne noch so ein Getränk nur mit Kokosnuss. Liebe Holy, ähm, gibt es sowas? Wenn ja... Wenn nein, dann müsst ihr das unbedingt machen. Ich habe bei euch auch schon mal in der Community rumgefragt über Discord, was ihr von der Firma haltet. Ein paar von euch hatten schon Erfahrungen damit gemacht und die waren auch sehr positiv davon ähm, angetan. Vom Effekt her, also von dem Energy-Effekt her, kann ich sagen, das ist wirklich angenehm dezent. Also du merkst, es ist ganz dezent, aber es ist trotzdem da. Ich meine, auch Holy bewirbt das Ganze damit hier für Gamer und Konzentration. Sowas könnt ihr aber theoretisch auch einfach vom Fitnessstudio benutzen. Obwohl, die Booster sind auch wesentlich extremer. Wenn du Booster nimmst, die fürs Fitness gemacht sind, die ballern dich in ganz andere Hemisphären. Wenn du das hier einfach vom Fitness trinkst, geht das komplett klar. Das heißt, ich würde das hier nicht mal mehr nur aufs Gaming reduzieren. Ich würde auch einfach sagen, ey... Ähm, sogar wenn du Sport machen willst, wenn du einfach nur Müh Ermüdungserscheinungen hast und sagst halt, boah, Kaffee habe ich jetzt keinen Bock drauf, gerade wenn es so warm draußen ist wie aktuell, ist das eine geile Alternative. Ich werde davon nochmal ein paar Geschmacksrichtungen mehr ausprobieren, wenn da jetzt wirklich gravierende Unterschiede sind und ich jetzt aus Zufall hier den besten Geschmack rausgefischt habe und dann sagen muss, oh, der Rest ist alles, das schmeckt alles andere, schmeckt das wie... Ein Scheiße. Ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall sein wird. Generell ist das Argument fürs Gaming ist schon sehr schwach, weil wenn du so ein Getränk hast, was wirklich dezent wirkt, Dich aber trotzdem aufpunscht, würde ich auch sagen, ey, das ist auch für Content-Creator eine geile Sache, weil wenn ich jetzt irgendwas schneiden muss oder irgendwas aufnehmen muss und ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, mache ich mir halt kurz so ein Holy Shake und ähm, kann dann da konzentriert weitermachen. Wie gesagt, das Ganze ballert mir jetzt irgendwie nicht komplett in die Birne. Es schmeckt nicht zu süß. Es könnte für meine Verhältnisse noch ein bisschen dezenter sein. Da habe ich mir vielleicht aber einfach den falschen Geschmack zu ausgesucht. Und viele von euch wissen, ich bin gar nicht auf der veganen Schiene. Aber hier muss ich eben wirklich sagen, was ich da gelesen habe und was da eben alles drin ist, unterscheidet sich dann doch von anderen Energy Drinks. Von daher ist das für mich persönlich erstmal cool. Und ich würde sagen, ich würde mit Holy die Partnerschaft eingehen. Allerdings bin ich ja auf diesem Channel nicht alleine. Das heißt, die ganze Reichweite die, die Größe, die wir, ich sage bewusst, wir uns aufgebaut haben, da habt auch ihr einiges mitzureden und ich will darüber mit euch nochmal diskutieren, was haltet ihr von Holy? Ich habe euch unten in den Kommentaren mal die Seite von Holy verlinkt, da könnt ihr gerne mal drauf gehen und euch das Ganze mal anschauen, auch die Inhaltsstoffe mal durchlesen. Die machen schon ganz bewusst Dinge anders als alle anderen und das ist eben auch ein Marketing. Bei Holy, ganz klar, aber das macht es ja nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt den heutigen Tag und den morgigen Tag nochmal diskutieren in den Kommentaren über das Ganze. Gerne auch in Discord, da habe ich einen Server, den Link findet ihr bei mir auf Instagram. Und dann kann man da nochmal drüber quatschen, was ihr davon haltet und ob ihr Erfahrungen mit Holy selbst gemacht habt. Ich hoffe, das Video war jetzt hier nicht zu seltsam. Aber mir ist eben wichtig, dass auch ihr wisst, was jetzt dann in Zukunft passieren könnte. Was eben jetzt hier als, als Partnerprogramm aktiv sein könnte, eben auf diesem Kanal. Da ihr einfach auch der Teil seid, der eben die Reichweite generiert. Weil ohne euch hätte ich einfach auch keine Reichweite. So ist es eben ganz einfach. Von daher werde ich das Ganze zum Teil auch von euch abhängig machen. Von meiner Seite aus gibt es auf jeden Fall ein Ja. Ich finde das Ganze cool, dass man sich eben auch Gedanken gemacht hat, okay, wo können wir an bestimmten Chemiesachen sparen, wie können wir das Ganze vegan machen und jetzt nicht wieder anfangen zu meckern, na, vegan wird einem ja aufgezwungen, ey, wirklich, ich esse ja selber auch Fleisch, aber es gibt einfach, es gibt verdammt nochmal keinen Grund zu bemängeln, dass es hier ein veganes Produkt ist. Den gibt es einfach nicht. Von daher, ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder, dann geht es wieder um Jurassic Park, Jurassic World und den ganzen Klumbatsch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.